Einen wunderschönen guten Morgen. Das Thema der Bookmarks, es wird einfach nicht alt. Genau genommen legen Weblinks in ihrer Wichtigkeit eher zu. Deshalb geht es heute um einen noch relativ jungen Lesezeichendienst. Anybox synkt über CloudKit und lässt euch mit nativen Apps fürs iPhone, iPad und macOS auf eure Linksammlung zugreifen.